Ich möchte meinen Freunden von Gustini die luftgetrocknete Wildschweinsalami vorstellen. Die Wildschweinsalami ist etwas sehr Besonderes. Unsere Wildschweine leben in freier Wildbahn im Wald. Das Fleisch ist nach einer alten, überlieferten Rezeptur gewürzt. Es hat diesen besonderen, intensiven Wildgeschmack. Die Konsistenz ist angenehm fest. Wildschweinfleisch ist stark rot gefärbt, viel mehr als das Fleisch normaler Schweine. Unsere Jäger hier bringen das Fleisch direkt bei uns vorbei. Bei der Herstellung verwendet man etwas mehr Salz als bei der normalen Salami. Ein herrlicher Geruch, wunderbar. Probier mal. M kräftig. Lecker. Zur Wildschweinsalami passt natürlich ein gutes Glas Wein, toskanischer Sangiovese. Na dann, prosit. Wildschwein und Wein, das passt.